im linken Online-Universum fehlt mir manchmal ein bisschen Wohlwollen. Es ist ganz oft so, dass Sachen nicht perfekt ausgedrückt werden oder dass Menschen ein Wort benutzen, was vielleicht nicht 100% politisch korrekt ist. Aber ganz oft stehen da total gute Ideen und total wichtige Anliegen dahinter und ein bisschen mehr Wohlwollen, ein bisschen mehr davon ausgehen, dass das Gegenüber auch gute Anliegen hat und dass das Gegenüber auch etwas verändern will, positiv verändern will ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt eine bessere wird,